Im folgenden Video zeige ich Ihnen praktische Ansichtseinstellungen in Word 365. Zunächst blende ich mir immer gerne die nicht druckbaren Zeichen in der Startregisterkarte ein, indem ich hier auf diesen Button nicht druckbare Zeichen klicke. Dadurch sehe ich die Absatzmarken und ich kann zusätzlich noch weitere nicht druckbare Zeichen erkennen, wie zum Beispiel Tabulatoren oder Leerzeichen oder auch manuelle Zeilenwechsel zu diesen Zeichen später noch mehr. Des Weiteren stelle ich mir ganz gerne über Ansicht das Lineal ein, ich habe das hier schon aktiviert, das mir die beschreibbaren Bereiche der jeweiligen Absätze anzeigt. Ich kann darüber hinaus auch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel kann ich den linken Seitenrand oder auch den rechten Seitenrand und für den jeweiligen Absatz, in dem mein Cursor positioniert ist, den linken Einzug, den hängenden Einzug, den Erstzeileneinzug, linker Einzug, hängender Einzug und den Erstzeileneinzug und auf der rechten Seite den rechten Einzug einstellen. Zu Einzüge und Absatzformatierungen später noch mehr. Ich habe auf der linken Seite auch die Möglichkeit, den oberen Seitenrand unten den unteren Seitenrand einzustellen und ich kann, wenn ich in die Kopf- oder Fußzeile mit einem Doppelklick hineinwechsle, auch hier die Einstellungen der Abstände der Kopf- und Fußzeile vornehmen. Mit einem Doppelklick wechsle ich wieder zurück. Zusätzlich bietet mir das Lineal auch die Möglichkeit, an Tabstops auszuwählen und im Lineal zu setzen, die dann mit, einer, mit einem Tabulator Mittels der Tab-Taste angesprungen werden können. Aber zu den Tab-Stops auch später noch mehr. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eine Spezialität von Word eingehen und zwar gibt es die Möglichkeit, die Seitenränder auszublenden. Wenn Sie mit der Maus in diesen grauen Bereich zwischen Lineal- und Seitenbeginn hineinfahren und mit der linken Maustaste doppelt klicken, werden die Seitenränder ausgeblendet. Das soll vor allem beim mehrseitigen Lesen hilfreich sein. Manchmal passiert es aus Versehen, dass man hier einen Doppelklick macht. Denken Sie dran, Sie können hier wieder zurückgehen mit einem Doppelklick die Seitenränder wieder einblenden. Wenn Sie mit Tabellen arbeiten, ist es zum Teil sehr hilfreich, wenn man diese Tabellen auch sieht. In meinem Beispiel habe ich jetzt einen Geschäftsbrief geöffnet und der einzige Hinweis, dass diese Elemente des Geschäftsbriefs mit Hilfe einer Tabelle positioniert wurden, ist dieser kleine Tabellenmarker hier oben. Damit ich die Tabellengrenzen besser sehen kann, wähle ich in der Startregisterkarte unter den Rahmenlinieneinstellungen den Eintrag Gitternetzlinien anzeigen. Dabei handelt es sich nicht um druckbare Rahmenlinien, sondern lediglich um eine grafische Visualisierung der Tabellengrenzen. Somit sehe ich, wie der Geschäftsbriefvordruck aufgebaut ist und kann leichter zwischen den Elementen navigieren. Zusätzlich möchte ich Ihnen noch die Aufgabenbereiche vorstellen. Und zwar hat man für manche Dialoge den Aufgabenbereich entwickelt. Das sind Dialoge, die auf der rechten Seite angedockt werden können bzw. auch frei positionierbar sind. In meinem Fall, ich arbeite gerne mit Formatvorlagen, die ich jetzt entweder hier oben im Startbereich oder jetzt eben über den Aufgabenbereich auf der rechten Seite ansteuern und verändern kann.